Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem crypto -Sagi kanal Wir schauen uns als allererstes an, wer das letzte Giveaway gewonnen hat. Ich habe hier schon alles fertig eingetragen, muss nur noch hier auf Get Your Comments gehen. Wir haben 10 Teilnehmer. Dann schauen wir mal, wer der glückliche Gewinner ist. Ich mache hier schon mal alles auf der anderen Seite fertig. Tony P. mit dem Kommentar, danke für dein Update. So, dann kopieren wir uns das Ganze. Kopieren es hier rein. 15 US-Dollar, senden, einmal rein und erledigt, sehr schön, perfekt, damit starten wir auch dann direkt mit dem Bitcoin-Update und was wir da sehen, ist einfach genau das, äh, wovon ich die ganze Zeit berichtet habe und zwar, dass wir hier immer noch in einer möglichen Range sind, ich blende hier mal ein, was meine Zeichnung war und zeige mal kurz, was im Discord ähm, gepostet wurde. Ja. Ähm, Bitcoin hat ein wenig Bullenpower gesehen, doch hier sollte jetzt auch schon das Ende dieses Anstiegs sein. Der orangene Bereich ist eine Sellwall von 3000 Bitcoin, welche seit dem 14.06. im Aufbau ist und stetig wächst. Mal sehen, ob dieser Bereich auch weiterhin halten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, habe ich dazu auch noch ein äh, weiteres äh, Ziel und zwar weiter oberhalb. Jedoch gehe ich davon aus, dass dieser Bereich hier hält und es höchstens noch mal einen Test dieses Bereiches geben wird. Wenn wir uns den aktuellen Verlauf ansehen, dann schaut es natürlich aus, als ob wir hier wieder eine mögliche Bullenflagge sehen könnten, ja, wie die jetzt ausgespielt wird. Ich möchte da nicht zu viel vorgreifen, aber das könnte natürlich wieder dafür sorgen, dass wir wieder in den Bereich hier reinkommen. Ob das jetzt der Fall ist oder nicht, werden wir in den nächsten Stunden, Tagen sehen. Ähm, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt mal den Tageschart an, denn der ist für mich am interessantesten. Und zwar, ihr wisst es, ähm, ich habe es euch hier oben gesagt. Ich habe es euch, äh, hier war es jetzt nicht der Fall gewesen. Wo war der andere gewesen? Ähm, hier habe ich es euch gesagt und es kam dann weiter zum Abverkauf, natürlich nochmal mit dem Retest hier. Wir haben hier wieder ein schönes Umkehrsignal. Ja, dieses Umkehrsignal hier ist auf jeden Fall interessant. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig macht und das ist aktuell unser äh, Rave Reader. Warum? Wir haben hier dieses Sell-Signal gesehen von hier aus. Das wäre mein Einstieg gewesen, da wir... Hier hätten schon Einstiegen, äh, einen einstieg finden können, ähm, habe ich jedoch gewartet, was der Markt macht, und bin dann beim Pullback noch mal mit reingegangen, als dann dieses Signal kam. Wie ich das Ganze gemacht habe, ist auch relativ simpel. Ich habe dann praktisch einfach von hier oben nach unten ab angelegt und habe dann meine Position so gelegt, dass zwischen dem 0618er und dem 0786er alles abgedeckt ist für eine Short Position. So, ähm, wir hatten dann hier dieses Take Profit bekommen und ähm, seitdem spielt der markt ein bisschen verrückt also wir sind hier auf den long trend umgeswitcht sind dann wieder direkt auf short umgestiegen und da sieht man auch warum diese bestätigungspunkte sehr sehr wichtig sind ähm, dann wieder auf short umgeswitcht dann wieder auf long und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder auf short umswitchen wie das ganze jetzt laufen wird muss man erstmal abwarten aber äh, für mich persönlich sieht es danach aus, als ob es hier weiter nach unten geht. Die Range hat sich also von daher nur ein wenig verbreitert äh, und zwar in den Bereich zwischen 42.000, äh, ne, 41.305 und 29.994. Und da kann der jetzt natürlich wieder hin und her spielen. Das Beste, was Bitcoin eigentlich passieren könnte, wenn man jetzt aus der bullischen sicht das Ganze betrachtet, wäre folgendes. Wir sehen einen weiteren Move nach unten in dem Bereich hier, machen einen doppelten Boden und von dort aus geht es dann nach oben. Das wäre das Beste, was im Bullish-Case passieren könnte. Allerdings, und da müssen wir definitiv mit rechnen, ähm, weil das sieht für mich eher danach aus, als das, was ich euch jetzt gerade eingezeichnet habe. Allerdings ist es auch so, dass wir hier eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen könnten. Und wenn die nach unten bricht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, denn dann können wir wirklich von Preisen sprechen, die jetzt noch ähm, nicht so im Raum drin stehen. Ja. Gehen wir davon aus, wir legen jetzt ja in dem Abstand hier eine, eine Stange nach unten, dann sind wir wahrscheinlich in dem Fall bei ja, zwischen 11.000 und 12.000, aber das sind alles Summen, die will ich jetzt momentan noch gar nicht in den, in den Raum reinschmeißen. Viele sind schon wieder bullig, sehr viele sind schon wieder bullig. Wir ähm, haben die ganzen YouTuber, ja ähm, ich möchte da auch keinen jetzt angreifen oder so, ich habe da schon mal meinen Frust abgelassen, das hat gereicht. Ähm, sind jetzt bullig, erzählen euch, bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin. Das ist aber Schwachsinn. Beobachtet den Markt, schaut, was er macht. Und wenn jeder wieder bullig ist, dann seid definitiv das Gegenteil. Ähm, oder beziehungsweise seid gewappnet für das Gegenteil. Für mich persönlich gibt es hier zwei Punkte, die mich ein bisschen stutzig machen. Ja? Wir haben jetzt hier ein Buy-Signal bekommen im Wave Reader. Warum habe ich dieses Buy-Signal nicht getradet? Das hat folgenden Grund, weil wir hier oben diese Widerstandszone haben. Das habe ich auch so im Discord ähm, mehrmals gesagt, dass ich das nicht mache. Ich warte auf das nächste Zellsignal signal und ich denke, das ist auch richtig so. Ähm, ich glaube, dass die aktuell ein bisschen die Leute verarschen wollen, beziehungsweise die Algorithmen verarschen wollen, um halt eben wirklich alles in die Long-Position reinzulocken, um dann eine richtige schöne liquidations äh, äh, zu ähm, zu entfesseln. Für mich persönlich sieht es aktuell so aus. Wir haben hier eine dicke Cellwall, die ist wahrscheinlich noch, jetzt noch breiter geworden, als sie das die ganze Zeit schon war. Ähm, das kann ich euch aber gerade nicht sagen, aus dem Grund, weil ich... Moment, doch, das kann ich euch sagen. Ähm, gucken wir uns mal gerade an, wie das Ganze aussieht. Die ist bei Moment... Ja, okay, also die ist immer noch bestehend. Und äh, da hat sich auch nicht viel getan, was die Summen angeht. Also, das sind auf jeden Fall ordentliche Walls, die da sitzen. Ähm, wir reden davon von 300 bis 800 Bitcoin ähm, pro Position. Und äh, die halten, wie gesagt, seit dem 26. Seit dem vierzehnten, sorry. Und ähm, mal gucken, wohin sich das Ganze jetzt äh, in den nächsten Tagen entwickelt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin momentan eher außen vor. Ich äh, schaue mir das Ganze aktuell nur an. Es bringt auch nichts, die Altcoins zu traden oder sonst irgendwas, weil das, ja, es ist Gamebillen und ich gamble nicht. Ähm, die kleineren Timeframes kann man natürlich mitnehmen. Wir hatten hier wunderschöne, ähm, wunderschöne Möglichkeiten für den Long-Einstieg. Zwei Stück hier, ja. Dann hatten wir hier die Take Profits bekommen, das waren vier Stück, normalerweise sollte dann alles eigentlich schon zu sein. Wir haben dann hier wieder ein Beisignal signal bekommen und noch ein Beisignal, signal das ist dann 0 auf 0 raus, ja, ähm, wir gehen immer hin und ziehen das Stop-Loss direkt nach, ja, zumindest auf Entry, wenn so eine Bewegung nach oben kommt und dann haben wir jetzt hier einen Switch auf Short, dort haben wir dann das Signal bekommen, jetzt ist die Frage, äh, ne, haben wir nicht das Signal bekommen, es ist ein äh, Take Profit. Ähm, dementsprechend ist dieses cell wenn man es hier genutzt hätte direkt schon ähm, wäre definitiv nicht äh, getradet worden ich warte jetzt ab bis hier ein roter punkt hinkommt ja und wenn ein roter punkt kommt dann fange ich an meine position zu öffnen ähm, soweit wäre es das zu bitcoin was die Regulierung und sowas angeht, ich habe mich mit dem G7-Gipfel noch nicht so beschäftigt. Was ich mitbekommen habe, ist das Stacking und Co. Ähm, reguliert werden sollen, äh, also äh, strenger besteuert werden sollen und so weiter und so fort. Ähm, das glaube ich nicht das Haupt, äh, Hauptproblem. Ich denke, es wird so kommen, dass die auf jeden Fall dem äh, Aufstieg des Bitcoins sehr, sehr viele Hürden in den Weg reinstellen werden und da gibt es auf jeden Fall noch die einen oder anderen Ausverkäufe. Äh, da bin ich mir schon fast sicher. Ähm, wir Beobachten außerdem den Dollar-Chart. Da gehen wir jetzt gemeinsam rein. Und was man dort sieht, ist, dass der Dollar-Index an Stärke gewinnt. Das ist für Bitcoin nichts Gutes. Das kann man ganz einfach mal so sagen. Sollten wir es wieder schaffen, über den Weekly Support and Resistance Bereich zu kommen, dann haben wir hier eine 1, 2, 3, A, B, C und dann hier die nächste ähm, 1 bis 5 nach oben. Ob und wie hoch das Ganze dann geht, ist eine Frage der Auslegungssache, ja, muss man halt eben auch ganz ein, äh, eindeutig sagen. Man kann auch sagen, wir haben hier eine ABC, dann wäre das Ziel dieser Bewegung so um die 95 und sollte es eine 1 bis 5 werden und wir die, äh, sind hier gerade in der 1, dann muss man halt eben abwarten, wie das Ganze jetzt ausgespielt wird das bedeutet für mich persönlich dass der dollar auf jeden fall im auge behalten werden sollte wenn der weiter so pumpt und an stärke gewinnt wird das den bitcoin in die gegengesetzte richtung treiben wir haben auch den ethereum chart den wir uns angucken und auch dort gilt dasselbe spiel wie bei bitcoin Sollten wir hier nach unten preschen, äh, sieht es auf jeden Fall so aus, als ob wir nochmal hier den Boden testen werden. Ja? Äh, ob der hält oder nicht, das wird halt eben letztendlich die Zeit zeigen. Für mich persönlich sieht es auf jeden Fall so aus, als ob dort fürs erste Mal Support wäre. Allerdings sind meine Ziele ein bisschen anders und die kennt ihr ja auch ich habe die euch ja auch eingezeichnet das sind meine ziele und ähm, ja die stehen nach wie vor ich gehe davon aus dass ethereum so einen abflug macht und bitcoin natürlich auch einen starken abverkauf sieht ähm, mal abwarten ich werde mich davon von den Moonboys noch nicht so überzeugen lassen natürlich wäre es schön wenn bitcoin jetzt von hier aus noch mal dreht und Sagen wir auf 100.000, 120.000 hochgeht, würde ich jedem von uns gönnen, aber ich glaube nicht so wirklich dran, muss ich ehrlich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. Habt Spaß, genießt die Sonne, seid nicht zu so viel vom Rechner, das bringt nichts. Der Bitcoin ist momentan ziemlich unentschlossen und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne im Crypto Talk vorbeischauen. Ihr wisst ja, wie ihr dorthin kommt. Einfach unten aufs Video klicken. Dann die Beschreibung eröffnen und dann auf den Link hier klicken und dann kommt ihr in den Crypto Talk und im Crypto Talk müsst ihr einfach nur draufklicken bei der Begrüßungsnachricht, die ihr erhaltet, äh, im Crypto Talk selbst, ähm, bekommt ihr eine Nachricht, dort steht, ich bin kein Bot, dort müsst ihr draufklicken und dann seid ihr im Crypto Talk drin, ansonsten werdet ihr nach einer gewissen Zeit rausgeworfen, das ist sowas wie ein Spamschutz. schutz ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr uns über Bybit unterstützen würdet. Einfach auf Bybit, auf den Link hier klicken, einen neuen Account registrieren, äh, Bitcoins oder Ethereum oder was auch immer einzahlen und dann gemeinsam mit uns gute Gains machen. Macht's gut, ich mach's besser. <lacht> Euer Krypto Sagi von der Bullverse Academy. Ciao.